Um den Roboter in dieser Aufgabe zu programmieren, musst du als erstes auf diesen Link hier klicken. Der Link führt dich zur Scratch-Seite. Ganz wichtig ist, dass du oben rechts auf Schau hineindrückst, so kannst du den Roboter programmieren. Das wichtigste Feld ist in der Mitte, dort siehst du verschiedene Programmbausteine. Allererstes wird dir leider nicht gleich der richtige Bau Block angezeigt. Du musst etwas nach rechts rüber gehen und hier nach unten. Und hier siehst du eine, einen gelben Stein mit einer grünen Flagge und unten dran ein paar andere Blöcke. Das ist der wichtigste Teil für dich im Moment. Hier unten steht auch der Kommentar fahre hier mit der Programmierung des Echobots fort. Jetzt kannst du links drüben auf meine Blöcke gehen und hier siehst du verschiedene Blöcke. Einen links, rechts, rückwärts, vorwärts. Schauen wir doch zuerst einmal hinein, was passiert. Ich drücke hier oben rechts auf die Flagge los und bis jetzt fährt der Roboter hierher. Jetzt müsste er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte nach vorne gehen. Das heißt, ich nehme den Vorwärtsblock und gebe, gebe eine 6 ein. Jetzt können wir nochmal auf die grüne Flagge drücken und schauen, was passiert. Jetzt fährt der Roboter nach unten. Jetzt musst du dir vorstellen, du seist der Roboter. In welche Richtung musst du dich da drehen, damit du richtig weiterkommst durchs Labyrinth?